Ah. Okay, hast du's? Hallöchen, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar habe ich was geplant. Äh, meine Schwester weiß noch nicht. Das ist meine Schwester. Hallo. Hi. Manche von euch kennen sie vielleicht aus dem Stream. Ähm, ich habe was geplant mit meiner Schwester, aber ich habe ihr nicht gesagt, was es sein wird. Und das wird sie jetzt erfahren. Und zwar... Trommelwirbel. Ich bin ja ein großer Kingdom Hearts-Fan. Nee, auch bitte nicht. Bitte nicht. Habe ich das schon mal gesagt? Und meine Schwester ist ja der größte Kingdom Hearts-Fan von allen. Und ich dachte mir, vielleicht sollte man mal das Wort verbreiten. Und allen Leuten erklären, worum es eigentlich in Kingdom Hearts geht. Und da habe ich meine reizende Assistentin. Die wird euch jetzt allen auf wirklich professionelle Art und Weise die Kingdom Hearts erklären. Allen, die das Spiel nicht gespielt haben. Und ähm, dann werdet ihr auch so ein bisschen Einblick haben, worum es eigentlich in Kingdom Hearts geht. Viel Spaß! Bitte schön. Ihr Wort. Also, es gibt ein Spiel, das heißt Kingdom Hearts. Worüber ich jetzt erzählen werde, oder versuche, etwas darüber zu erzählen, weil dieser Pisser hinter der Kamera mir natürlich nichts von dem Spiel gesagt hat. Und ich jetzt schon locker zehn Jahre kein Kingdom Hearts mehr gespielt habe. Ich bin ein so großer Fan davon. Okay. Also auf jeden Fall habe ich schon eine längere Zeit das nicht mehr gespielt. Wenn du jemanden, ich frag mal anders, wenn du jemanden Kingdom Hearts erklären möchtest, die Story, nur die Story, wie würdest du anfangen? Schieß drauf los. Es gab Sora, Rico und Kairi Und die waren, auf, also die wurden quasi auf einer Insel. Destiny Island, wie ist die doch, oder? Destiny's Island. Destiny's Child. Destiny's What the fuck? <lacht> Hör auf! Äh, auf jeden Fall wohnen die da mit ähm, noch einem von Final Fantasy. Wie heißt der? Van der mit diesem Kuh Ball, Alter. Von Final Fantasy 11 oder 10? Äh, Ronaldo. Ist der so? Ja, auf jeden Fall, der so aussieht wie ein Basketballer mit den roten Haaren. Ja Ronaldo. Ja. Ähm und ich glaube da war noch einer mit blonden Haaren. Das war auch von Der war von Final Fantasy 10 oder eben. Ja, 10. Das das war der mit mit diesem Ronaldo, oder? Ronaldo. Okay, dann heißt es jetzt Ronaldo. Was auch immer. Titos oder? Ja, ja, ja. Ah, ja, Mann. Und da haben die auch ganz viel Scheiße gebaut, kann das sein? Hätte, keine Ahnung, ihr Leben ausgelebt und dann kam irgendwann so ein so ein Sturm. Dann halt. kommen irgendwann Jessens. <lacht> ja. <lacht> irgendwann kommt ein Sturm. Ja, dann landet er halt in Trevorstown und dann trifft er auf. Äh, erst auf Pluto und äh, ich weiß nicht. Irgendwann treffen die halt aufeinander und dann fallen die auf ihn drauf. Ja, Leon. auf den. Nee, nee, nee, die sollten. Leon! Die, zu dem sollten die gehen. Wie heißt die Freundin von Cloud? Die war doch auch da. Äh, Bärbel. Was Bärbel? Das war die. Na, auf jeden Fall ähm, war das dann halt so. Und dann war doch, kann das sein, dass dieser Leon damit nicht einverstanden war? Der war doch irgendwie gegen diesen Sauer, so oder? Ja, er hat gegen ihn gewählt bei der ja. Pa Parteiwahl. Ja. <lacht> er hat das ist nicht die <lacht> <lacht> nein Er hat nicht die, die Disney-Partei gewählt. <lacht> <lacht> Na, naja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Irgendwann hat er auch gegen diesen Leon gekämpft, glaube ich. Doch. So. Danke für das Interview, danke für Ihre Zeit. Ja, ich hoffe, das hat so ein bisschen Einblick gegeben. Ich hoffe, das habe ich gut gemacht, weil ja, ich kann Zwar war 50 der Story irgendwie voll, <lacht> voll falsch und das ja und das öfter kann es sein gefragt und ich ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ja, das ist ja witzig. So. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und das war Blamage pur. Jetzt denkt nicht, ich würde mich mit Kingdom Hearts nicht auskennen. Das Ding ist, ich habe einfach Kingdom Hearts einen schon zu lange nicht mehr. Ich habe danach ist angefangen mit Birth by Sleep und den ganzen Tag und deswegen ist mir Kind sich verarschen. Also, wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spiel, Daumen nach oben. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, dann äh, Daumen nach oben. Und ähm, wenn, wenn ihr, ihr kein Abonnent von hier seid, dann, noch, dann, dann, dann Daumen, nach Daumen nach oben. Daumen nach oben. <lacht> Wenn ihr Kingdom Hearts nicht mögt, Daumen nach oben und wenn schon, Daumen nach oben, was? Wenn ihr eh nicht mögt, Daumen runter. <lacht>